schon so spät was haben wir denn morgen ah Mathe bei Herr Schneider ich muss halt die Hausaufgaben wegschicken oh. ich habe keine Lust So, hab es jetzt und jetzt eine runde schlafen keine gute idee war das von maria so spät noch ihre hausaufgaben wegzuschicken ich kann mich noch gut daran erinnern aber was soll sie machen seit zehn tagen sitzt sie zu hause und darf nicht rausgehen naja die arme jetzt lassen wir sie mal schlafen und schauen, was am nächsten Morgen passiert. Oh, schon 8 Uhr. Oh, keine Lust auf Online-Unterricht. Der schaltet mich doch eh nicht wieder frei. Und dann sitze ich da dumm und er guckt nicht mal aufs Smartboard. Oh, erstmal gucken, ob er die Hausaufgaben bekommen hat. Der Herr Schneider. Was? Nein, das waren die Englisch Hausaufgaben. Ich habe ihm die falschen geschickt. Erstmal beim fertig. Ich kann ihm die Hausaufgaben noch gleich schicken. Wir haben eh zu zweiten erst um 8:50 Uhr zum Glück. Was war das? Kein Licht mehr. Handy kein Netz? Stromausfall oder was? Oh nein, wie soll ich ihm jetzt die Hausaufgaben schicken? Wo ist denn dieses Festnetz schon wieder? Ah, hier. Schnell. Oh ja, das geht. Schnell klan anrufen. Hallo, Klan-Sashi? Ja, hier ist Maria. Ja, kannst du mir einen großen Gefallen tun? Du bist gerade ein Blumengießen. Das ist schön, aber bitte. Ich habe meine Hausaufgaben gestern Abend falsch abgeschickt. Meine Englischhausaufgaben an meinen Mathelehrer. Aber ich habe Stromausfall und hier geht gar nichts mehr. Und du weißt doch, ich darf nicht raus. Ja. Ja, ich würde dir die Hausaufgaben vor die Treppe legen. Auf die Treppe. Ja. Okay, danke schön. Danke, danke, danke. Tschüss. Das war doch Ehrensache für mich. In Windeseile war ich bei ihr und habe die Hausaufgaben in Empfang genommen. Und schwuppdiwupp, zwei Querstraßen weiter, da wohnte der Lehrer, direkt neben der Schule. Gar kein Problem für mich. Fünfter Stock ohne Fahrstuhl. Ei, ei, ei. Etwas außer Atem, aber immer noch rechtzeitig bin ich vor seiner Wohnung angekommen. Ah, hier wohnt er. Hm. Der muss doch da sein. Ist denn noch kein Unterricht? Was denn brennt noch Licht? Der muss noch zu Hause sein. Hallo? Hallo? Ah, da kommt jemand. Ja, Schneider. Ja, äh, schönen guten Tag, Herr, Herr äh, äh, Schneider. Ähm, ja, ich bin Klan Saschi. Ich, ich soll für die Maria ihre Hausaufgaben abgeben, weil sie hat gestern Abend die falschen raufgeladen und jetzt ist, hat sie kein Internet und deswegen bin ich kurz vorbeigekommen und hier haben Sie jetzt die Hausaufgaben. Moment, hier ist es. Äh, bitteschön. Was? Marias Hausaufgaben? Das kümmert jetzt mich. Ich habe jetzt keine Zeit. Tschüss. Also, jetzt das gibt's ja nicht. Ist der unfreundlich? Hallo? Also, das gibt's ja nicht. Moment, den rufe ich an. Ja, Moment, Moment. So, jetzt habe ich seine Nummer. Das kann ja nicht wahr sein. Was, wofür hält er mich für einen Vertreter? Mir die Tür vor der Nase zuzuschlagen. Hm. Aber er muss ja gleich auch gehen, er muss ja gleich zur Schule. Also, mal gucken. Ja, ha hallo, Herr Schneider. Hier nochmal, klar, Saschi, Sie müssen mich... Ich bin kein Vertreter. Sie schon wieder? Woher haben Sie meine Nummer? Hallo? Da müssen Sie mich verwechselt haben. Nein, ich wollte doch nur die Hausaufgaben von der Marie... Das ist mir egal. Für mich zählt nur, was digital auf meinem Rechner ist, Ansonsten nichts. Das ist komisch. Hm. Verbindungsstörung? Ich probier's noch mal. So. Sie sind verbunden mit einem Anrufbeantworter. Sprechen Sie bitte Ihre Nachricht nach dem Ton. Hm, na gut. Für dich zählt nur alles digital. Alles, was auf deinem Computer ist. Okay, das kriegen wir hin. <lacht> der wird sich wundern. Drei, zwei, eins. Oh, dieser, der hat mich echt zur Weißglut gebracht. Dieser komische Lehrer. Aber das, was jetzt passiert, hat er sich selbst zuzuschreiben. Hm. Er wollte es ja so. Nichts ahnt, machte er sich erstmal auf den Weg in die Schule. Hehe, <lacht> wenn der wüsste. Ach ja, jetzt wieder Mathe bei der 8 Ach, die sind doch alle doof wie Stulle. Wahrscheinlich haben die meisten die Hausaufgaben erst gar nicht abgeschickt. Na gut, jetzt erstmal einen schönen Tasse Kaffee. So, nun müsste der Kaffee ja auch fertig sein. Muss auch gleich los zum Unterricht. Nanu, wo ist denn meine Tasse? Und wo zum Geier ist der Kaffee? Das gibt es doch nicht. Heute ist doch ein komischer Tag. Werner, du hättest im Bett bleiben sollen. Okay, dann mache ich mir noch schnell einen Toast. Die Blagen können warten. Hehe, mit dem Toast wird das wohl nichts. In Hand Handumdrehen ist der Toaster und der Toast verschwunden. Himmel Arsch und äh, findet ihr es witzig? Na, wartet, wenn ich euch erwische. Ah, immer diese Streiche. So, Gott sei Dank habe ich heute nur die zwei Mathestunden. Und danach muss ich mich um die Trophäenvitrine vom Direktor kümmern. Ach, ich darf bloß den Schlüssel nicht verlieren. So, ihr macht die Aufgaben im Buchseite 45 und ich werde eure Hausaufgaben kontrollieren. Ich bitte um äußerste Ruhe. Oh! Was zum Teufel ist das? Hi, hi, hi. Na, suchen Sie was? Da staunte er nicht schlecht. Denn ich tauchte digital auf seinem Laptop auf. He, he, he. Hier ist Ihr digitaler Kaffee. Mmh, schmeckt bestimmt sehr gut. Und hier Ihr digitaler Toast. Ach, wie der duftet. Und na, fehlt Ihnen nicht noch was? Der digitale Schlüssel. Vielleicht bringt er Ihnen was. Es zählt ja nur, was auf Ihrem Laptop ist. <lacht> Vielleicht bringt er Ihnen ja was, um die Vitrine vom Direktor aufzuschließen. Mal schauen, wie Sie das machen. Oder erkennen Sie jetzt die Hausaufgaben von Maria an. Die sind jetzt hier im Ordner. Oh ja, du hast gewonnen. Maria hat ihre Hausaufgaben abgegeben rechtzeitig. Aber bitte, kann ich den Schlüssel wieder bekommen? Bitte. Ich bin ja nicht so. Also, schwuppdiwupp, war sein Schlüssel wieder auf dem Schreibtisch. Oh, wie hat er gestrahlt. Er war so glücklich, dass er die Stunde abgebrochen hat und die Schüler durften alle früher nach Hause gehen. Tja, so geht's. Man kann ja auch mal nett sein, oder? Was sagt ihr? Ich bin auf jeden Fall danach nach Hause gegangen, hab noch den Rest vom Garten gesprengt. Ich mach das immer gerne, bei Blumen gießen. Hm, aber kurze Zeit später rief Maria an. Hey Sashi, ich habe gerade eine E-Mail bekommen von meinem Lehrer. Danke, dass du es abgegeben hast. Sogar noch rechtzeitig. Er hat mir eine 1 plus mit Sternchen gegeben. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber danke schön. Tschüss. Das war Laun Sashi und der Lehrer. Ein Hörspiel von Creative Valley. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mich gibt es auch zum Sehen. Schaut mal auf www.creativvelli.de. Und wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mir doch meine Mail. Info.creativvelli.de. Ich würde mich freuen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Clown Sashi.